Im vorigen Video haben wir besprochen, was genau unter einem Algorithmus verstanden wird. Die nächste Frage ist nun aber, wie der eine Idee als Algorithmus definiert werden muss, um in weiterer Folge in einer Programmiersprache ausgedrückt werden zu können. Ein Algorithmus ist unabhängig von der verwendeten Programmiersprache, denn es kann ja zum Beispiel auch ein deutschsprachiges Kochbuch geben für die chinesische Küche. Der Computer kann unseren Algorithmus aber nur dann ausführen, wenn wir diesen in eine für ihn verständliche oder interpretierbare Sprache ausdrücken, also in eine Programmiersprache. Die älteste Programmiersprache ist die Maschinensprache, die sich aus den einzelnen Bits und Bytes bzw. aus bestimmten Bitmustern zusammensetzt. Davon hast du bereits im letzten Modul gehört. Wie im ersten Modul beschrieben, wurden in den 1960er Jahren die ersten höheren Programmiersprachen entwickelt, die für den Menschen im Vergleich zur Assembler- und Maschinensprache leichter erlernt und verstanden werden können, weil die verwendeten Wörter und Befehle an die natürliche Sprache des Menschen angepasst wurden. Welche Programmiersprachen kennst du bereits? In den nächsten beiden Modulen besprechen wir diese und gehen der Frage nach, welche Programmiersprachen in der heutigen Zeit von großer Bedeutung sind. In diesem Modul besprechen wir die grundlegenden Konstrukte oder Konzepte, die unabhängig von der Programmiersprache sehr häufig in der Programmierung vorkommen. Dabei ist es wichtig, dass diese für den Computer, aber auch für den Mensch konkret und leicht verständlich dargestellt werden. Programmiersprachen bestehen wie auch jede natürliche Sprache aus einem Zeichenvorrat, zum Beispiel Schlüsselwörter und Operationen und das Regeln führt den Aufbau von gültigen Konstrukten. Das ist die Grammatik. Die Menge der grammatikalischen Regeln wird als Syntax einer Sprache bezeichnet. Die Einhaltung dieser Regel, sprich die syntaktische Korrektheit, ist vor allem bei Computerprogrammen besonders wichtig. Wir als Menschen sind etwas nachsichtiger. Wir können die Bedeutung eines Satzes auch dann noch verstehen, wenn sich kleine syntaktische Fehler eingeschlichen haben. Nehmen wir das Beispiel. Heute seien das Hörsaal voll aber. Dieser Satz verstößt gegen eine Reihe von grammatikalischen Regeln. Der Mensch erkennt dennoch die Bedeutung des Satzes, aber Computer scheitern bereits am kleinsten Syntaxfehler. Die syntaktische Korrektheit eines Programmes kann automatisiert überprüft werden. Dies geschieht zum Beispiel durch einen Compiler, dazu aber später mehr. Aber nur weil etwas syntaktisch korrekt ist, heißt das auch lange nicht, dass ein Satz auch Sinn ergibt. Zum Beispiel, farblose grüne Ideen schlagen wild. Hier spricht man von der Semantik, also die Bedeutung besonderer Ausdrucksformen einer Sprache. Semantische Umschimmigkeiten erkennen wir aufgrund unserer Kenntnis über handelnde Objekte, über deren Eigenschaften und deren Möglichkeiten. Derartige Fehler sind nur mit Wissen und Erfahrung zu erkennen. Ein Computer ist dazu nicht in der Lage, dafür ist die Softwareentwicklerin oder der Softwareentwickler selbst verantwortlich. Aber schauen wir uns nun die wichtigsten Konstrukte in der Programmierung an.